Hey Leute, Willkommen zu Videosonntag. Heute spielen wir Haftstone Als Anfang wieder. Als Anfang wieder tolles Deutsch, wie immer. Mal sehen, was wir bekommen. Hm, Paladin, Shamano oder Hexer. Ja, Hunter mein ich natürlich. Was nehmen wir denn da mal? Ich nehme den. Oh, da leckt es erstmal. Hm. natürlich den taunt ohne frage was leckt denn die scheiße heute aus? was geht denn hier ab? Ähm. nehmen wir den mal hm. nehmen wir den oder den oder wir nehmen den einfach um was vom Anfang zu haben natürlich den sehen. Hmm. auf jeden fall den das ist das ist viel mächtiger als das andere der karte muss auf jeden fall dabei haben als hand äh als, oh mein gott wie heißt das schamane Ich nehme lieber den, den hier. Ach, jetzt habe ich mich verkackt, äh, verwechselt. Ich dachte, dass der da jeden Damage macht. Das muss hier jetzt etwas dumm gelaufen. Ich nehme den Silence, um meinen Town zu umgehen. Ähm. Mm -mm. das sieben karte also nehmen wir den natürlich ich nehme den Fries mit den holen wir uns lieber obwohl ich glaube das sauber wäre etwas besser gekommen aber naja was soll jetzt wir den mit wenn fall dass noch overload karten bekommen ich nehme mir auf jeden fall den hex Oh, das kann auch sehr stark werden. Was für den Anfang. Oh, geil, geil, geil. Nimm mit den hier. Lol. Können wir die hier mal mitnehmen? Dort die, die sowieso im Deck haben. Da haben wir die nochmal rein. 5 Damage ist immer gut. nehmen wir das mal mit. Auf jeden Fall diese Karte hier. das gefühl dass ich mal wieder ein scheiß deck gebaut habe. <lacht> das werden wir sehen so also eine wird sie auf jeden fall haben auf jeden fall nehme ich hier den Dummen mit mal schauen wie es läuft mit den Schamanen, schamane das ist glaube ich meine ersten arena gewalt schamane die werden wir jetzt alles zerstören Ich denke, Auch direkt unser erstes Game gefunden, mal sehen, gegen was wir spielen werden. Ich leck nur gerade ein wenig. Wir spielen gegen den Negas 900. Okay, okay, okay. Dann legen wir die mal alle weg. Das ist echt ein scheiß Anfangsblatt, Und immerhin haben wir das vom zweiten Zug. Oh. Das heißt, den können wir auch gleich mal dann um einen boosten, Und damit dann später auch noch mehr. Hm. Aber jetzt spielen wir erstmal einen Toten Totem. Ah, oh, perfekt. Hm. Noch ein Toten. Lol. Hm. So und... Hm, das war jetzt nicht der beste Zug, würde ich mal sagen, aber... Von der dummen Zug. Es bringt mir gar nichts. Es ja. bringt überhaupt nichts. Ja, hm. das tauscht jetzt natürlich. Okay. Okay. Lol. Ja, das sieht jetzt echt übel aus. Da kann ich gar nicht viel tun. Ach, ich hätte den Doomhammer immer spielen können. um langsam zu Feld etwas unter Kontrolle zu bekommen hier hm, ist aber schon etwas zu spät ich für Damage wieder an mir gedrückt hat Und ich bekomme diesen scheiß viel Clear nicht Oh Mann. Hm. Ach, 8, 19, 11 Wenn noch ein damage von irgendwo bekommt dann nicht am arsch hm. ja, ich bin am arsch sowas von am arsch dann gleich zum nächsten match oh mein gott und wir echt zerstört Der hat uns gnadenlos als auseinandergenommen. Ich hatte aber auch nicht wirklich was zum Spielen, das ist echt scheiße gelaufen. Jetzt habe ich die Scheißkarte, okay. 4 bis 5 Damage zu jedem Minion, das ist schon echt extrem. Muss ich sagen. wird natürlich ihn hier zerstören was warum macht er das hm, fragt mich nicht oh, perfekt karte wollte ich haben Jetzt habe ich ihn... Was? Lol. Pff, okay. Okay. Wenn du es so richtig hältst. Gerne. Perfekt Oh, uh, diesmal will er keine Karte ziehen den hier in Wine Fury. Das kombinieren wir dann mit dieser Karte. Das und dann... wird oh, da schon eine Menge Damage ein. Die wir in einen Zug ausspielen könnten. Oho, raus. Warte mal. Und ach, den wollte ich eigentlich nicht haben. Und hier macht der. Mm, war ja klar, war ja klar. War ja klar. Ja, ja. ja ich muss das trotzdem. Oh, cool. Das wird uns auf jeden Fall noch nützlich. <lacht> hm. Ich werde noch nicht spielen. Ich hoffe mal, es war es kein Fehler. Nein, war kein Fehler. Die karte jetzt kommt nicht fünf aber oh, der macht natürlich vier mann ich will mich doch verarschen ey. machen wir es mal so hier mir noch einen ordentlichen hier auf lager war ja klar war ja klar war ja klar war ja klar was soll auch sonst passieren ich meine mir, was soll sonst passieren hm. Und warte, ich mach ne Runde Was heute so schön ist raus Okay Okay das ist es übel. Warum oh, gibt eine gute Karte? Mm, das ist eine Scheißkarte. dass wir hier die Scherze bekommen werden, die werde ich nicht so ausschwimmen müssen. Okay. Hm, na toll. Könnte mir nicht einen Tort geben können. Ich könnte ihn noch einmal angreifen, aber nee, das will ich jetzt noch nicht. Okay. Okay. Oh je, so jetzt hoffen wir mal, dass mir das noch gut, dass mir das 14 hier bringt. Oh scheiße, davon wird die ja stärker. Oh mein Gott, ich bekomme nicht mal die 14. dann kann ich nichts mehr machen oh mein gott, ich spiele nie wieder mit dem scheiß Schamane ich bin eh nicht gut in der Klasse, dass es neues aussieht hab wahrscheinlich noch schlechte Karten gewählt komm, einen brauche ich mindestens, das ist doch sonst peinlich Ich meine, ich spiele jetzt gegen andere Spieler, die zweimal verloren haben, also werde ich ja wohl mindestens einmal gewinnen. Oder nicht. <lacht> Und Paladin. Ach, der haut irgendein Dings raus. Nervt mich jetzt schon. Ja, was soll's? Mal sehen, was das schönste ist. Okay. Hat echt welchen Secret er da hat. Holen wir müssen meine Karte. Okay, gut, perfekt. Was fängt der so an? Kommt ihm einfach so. Ich glaube es nicht. Aber das lasse ich gar nicht erst passieren. Oh, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. oh mein gott jetzt haut er sich nicht die starkes feld auf Nun werde ich wohl gleich die karte ausspielen müssen Und perfekt oh mein gott die fast die falsche karte gespielt was geht denn da Hm. Ach scheiße, jetzt bin ich blockiert. Oh, das ist nicht ein Ernst. Er will mich unbedingt nerven. Was hm, fängt er ja damit an? Okay. wird er ihn erreichen. Oh mein Gott. Und der geht aufs Face. Hm. Was macht man in dieser Situation am besten? <lacht> Fail. Well well, ja, das war dann wohl der schnellste Arena-Sonntag ever. <lacht> Einfach drei mal Maul bekommen. Immerhin können wir jetzt noch ein Pack öffnen. Vielleicht bekomme daher wenigstens etwas Gutes. Und 30 Volt ist okay, haben wir nur 20 Minus gemacht. Oh, ho, ho. Seed of Light. Blurry, Rock Rocker Truck, Spider Tank. es oh, haben ein richtiges Meshpack oh, und was ist die Epic? Hm. Okay. Naja, das war's dann mit der heutigen Folge von Let's Play Half So. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen, mich abonnieren. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.